Guten Morgen, das sind ja schöne Nachrichten. Ähm, ja, mein Video gestern zu Wackelt die Pandemie immer mehr und so weiter und so fort, das ist natürlich hasserfüllt, das wurde eingeschränkt. Na, mal sehen. Muss da mal gucken, vielleicht habe ich noch weitere Videos, die jetzt auch noch mit Alterssperre äh, versehen sind. Bei dem Altersstarrsinn ist doch klar. Ich habe vom Druckmacher noch einen äh, Artikel zugeschickt bekommen, also einen Link. Die WHO ändert ihre Haltung zum Thema Lockdown, Newscom AU, also Australien glaube ich doch wohl. Und dem Link bin ich gefolgt und habe schnell mal übersetzen lassen und lese euch am besten vor. Das ist ein bisschen holprig übersetzt, wahrscheinlich sprechen die Australier doch ein kleines bisschen anderes Deutsch, wie auch immer, ähm, äh, Englisch. Wie auch immer, dadurch erscheint dann jetzt das Vorlesen wahrscheinlich ein bisschen komisch. Also lehnt euch zurück. Es geht los. Coronavirus, die WHO kippt die Virenhaltung zurück, <lacht> indem sie Sperren verurteilt. Lockdowns wurden verwendet, um das Coronavirus auf der ganzen Welt zu kontrollieren. Jetzt hat ein WHO-Beamter den Erfolg von ihnen in Frage gestellt. Ein Artikel von Alex Turner Cohen. Gut, weiter geht's. Die die Weltgesundheitsorganisation hat ihre ursprüngliche Haltung zu Covid-19 rückgängig gemacht, nachdem sie die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert hatte, ihre Länder und Volkswirtschaften nicht mehr zu sperren. Dr. David Nabarro von der WHO appellierte gestern an die führenden Politiker der Welt und forderte sie auf, die Verwendung von Lockdowns als primäre Kontrollmethode für das Coronavirus einzustellen. Er behauptete auch, dass das Einzige, was erreicht wurde, Armut war ohne die potenziell geretteten Leben zu erwähnen. Lockdowns haben nur eine Konsequenz, die man niemals herabsetzen darf und das macht arme Menschen viel, sehr viel ärmer, sagte er. Lustig, das müsste eigentlich dann Link heißen. <lacht> Verbindung, klar. Gut, das ist der Doktor. Ich zitiere weiter. Wir in der Weltgesundheitsorganisation befürworten keine Sperrungen als primäres Mittel zur Bekämpfung dieses Virus, sagte Dr. Nomero gegenüber The Spectator. Das einzige Mal, wenn wir glauben, dass eine Sperrung gerechtfertigt ist, ist es, ihnen Zeit zu verschaffen, um ihre Ressourcen neu zu organisieren, neu zu gruppieren, auszugleichen und ihre erschöpften Gesundheitspersonal zu schützen. Aber im Großen und Ganzen... Möchten wir es lieber nicht tun. Dr. Navarros Hauptkritik an Sperren betraf die globalen Auswirkungen und erklärte, wie die ärmeren Volkswirtschaften indirekt betroffen waren. Schauen Sie sich zum Beispiel an, was mit der Touristikbranche in der Karibik oder im Pazifik passiert ist, weil die Menschen nicht in den Urlaub fahren, sagte er. Schauen Sie, was mit Kleinbauern auf der ganzen Welt passiert ist. Schauen Sie, was mit der Armut passiert. Es scheint, dass sich die weltweite Armut bis zum nächsten Jahr verdoppeln wird. Möglicherweise verdoppelt sich die Unterernährung von Kindern mindestens. Melbournes Sperrung wurde als eine der strengsten und längsten der Welt gefeiert. Bei der Sperre Spaniens im März durften die Menschen das Haus nur verlassen, wenn sie mit ihrem Haustier spazieren gingen. In China schweißten die Behörden Türen zu, um zu verhindern, dass Menschen ihre Häuser, zu, Häuser verlassen. Die WHO hält diese Schritte für weitgehend unnötig. Stattdessen plädiert Dr. Nabarro für einen neuen Ansatz zur Eindämmung des Virus. Und so appellieren wir wirklich an alle führenden Unternehmen der Welt. Verwenden Sie Lockdown nicht mehr als primäre Kontrollmethode. Kurze Anmerkung, Unternehmen sind wahrscheinlich in diesem Fall Regierungen gemeint. Entwickeln Sie dafür bessere Systeme, arbeiten Sie zusammen und lernen Sie voneinander. Ähm, unter diesem Bild steht noch, die Kritik der WHO an Sperren bezog sich auf die globalen Auswirkungen und erklärte, wie die ärmeren Volkswirtschaften indirekt betroffen waren. Hm. Gut. Weiter. Seine Nachricht ist aktuell. In einer Weltneuheit kamen eine Reihe von Gesundheitsexperten aus der ganzen Welt zusammen, um Anfang dieser Woche ein Ende des Corona, der Corona-Virus-Sperren zu fordern. Sie erstellten eine Petition namens great Barrington Declaration, in der es heißt, dass Sperren irreparable Schaden anrichten. Irreparablen Schaden anrichten. Als Epidemiologen von Infektionskrankheiten und Wissenschaftler des öffentlichen Gesundheitswesens haben wir ernsthafte Bedenken hinsichtlich der schädlichen Auswirkungen der gelten Covid-19-Richtlinien. Auf die körperliche und geistige Gesundheit und empfehlen einen Ansatz, den wir als fokussierten Schutz bezeichnen, heißt es in der Petition. Die, der, die derzeitige Sperrpolitik hat verheerende Auswirkungen auf die kurz- und langfristigen, langfristige öffentliche Gesundheit. Die Petition hatte bisher 12.000 Unterschriften. Ich komme gleich drauf, ich gehe nochmal auf diesen Satz ein. Es wurde von äh, Sonetra Gupra der Universi University of Oxford, J. Äh, Betacharia, von der Stanford University und Martin Kuldorf von der Harvard University verfasst. Als Dr. Nabarrow nach der Petition gefragt wurde, hatte er nur Gutes zu sagen. Wirklich wichtiger Punkt von Professor Gupta, sagte er. So, jetzt kommt noch alles andere und jetzt nochmal zu den 12.000 Unterschriften. Gestern ähm, bei Servus TV sprach Professor Bhakti ähm, auch von dieser Declaration. Und er sagte, jetzt sind wir mittlerweile bei 320.000 Unterschriften. Jetzt weiß ich nicht, von wann der Artikel ist, denn hier oben im Datum heißt es 12. Oktober 8.16 Uhr. Ähm, ja, leider, hm. entweder liegt es an Australien oder es liegt jetzt an uns, also an, an nicht an unseren Ländern, sondern an der Zeitverschiebung. Aber von 12. auf 320.000, dann müsste mindestens noch ein Tag dazwischen liegen, denn gestern, am Sonntag, hatte ich noch schon von rund 120.000 Unterschriften gehört. Also wie auch immer, diese äh, Declaration ist wirklich bedeutend und wenn die WHO das nun auch sagt, also Leute, es wird langsam Zeit. Ne? So, das könnt ihr alles nachlesen und äh, auch diese Sendung hier nochmal nachverfolgen. Ähm, ich mache euch die Links dazu in die Videobeschreibung und wie man mit dem Handy in die Videobeschreibung kommt, kommt hier wieder der Link, der immer wieder gebraucht wird, weil immer wieder Leute mit dem Handy reinkommen, die noch nicht von dieser Möglichkeit wissen und hier kommt dann das Video, da kann man draufklicken und da kann man dann kommentieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag, also für mich hat er jetzt insofern auch wieder schön begonnen. Gut, bis dann. Macht was, aber macht's gut. Tschüss.